Ich setze heute meine Reihe fort zum Thema Aktionsklettern, auch für Menschen mit Behinderung. Also zeige ich Techniken, wie man mit wenig Kraft da oben kann. Heute die bekannte Technik mit Flaschenzug und Grigri. Also, hier ist die Technik mit dem Grigri und mit äh, Flaschenzug. Das geht, wenn man äh, einen einfachen Strang hat, der fest ist im Baum. Man hat keinen Doppelstrang. Und wenig Kraft, wenn man sehr wenig Kraft hat, äh, hilft immer ein Flaschenzug, egal welche Art und die Technik hat sich gut bewährt bei äh, Menschen, die richtig sehr wenig Kraft haben, einfach ganz der Grigri, Grigri ist ja bekannt, muss ne? ich ja nicht verläutern. dann ich persönlich brauche noch diesen Griff, man könnte hier einen Klemmknoten bauen, aber mit dem Griff ist es einfacher für die Leute, die Probleme mit Greifen haben. Griff. Dann mache ich einen Flaschenzug. Ich packe den Karabiner oben, um ein bisschen effizienter zu sein, äh, nicht zu so viel seillänge beim äh, Aufsteigen zu verlieren. Der Karabiner könnte auch hier reingehen, aber hier habe ich bessere Erfahrung mit. Das, da ist der Fußgrüssig. Also da mache ich meine Umlenkung. Die Umlenkung ist wichtig also für den Flaschenzug. Das ist nicht sicherheitsrelevant, an sicherheitsrelevant ist der Dass das, das ist nur die Umlenkung, nämlich man hochkommt. Und dann mache ich mir einen Fußklemmknoten, weil ich da auch wenn ich Kraft habe und nicht nur mit den Händen. Leute, so zum Menschen die zum Beispiel gar nichts mit den Beinen können, aber stark mit den Armen sind, das würde schon reichen, sich hier hochzuziehen. Ohne, man bräuchte die Füße nicht. Ich habe aber... Alles, was irgendwie ein bisschen funktioniert, aber alles, was auch irgendwie nicht ganz funktioniert, zu wenig Kraft überall. Deshalb habe ich diese Technik gewählt. Aber je nach Behinderung, Einschränkungen, körperliche Einschränkungen oder Koordinationsschwierigkeiten kann man das variieren. Jetzt noch. Ja. dann komme ich hoch. Kann man gucken, dass man wieder kann. der Fuß muss wieder hoch. Dann der Griff zieht den Fuß nach oben. Ich habe keine Hüftenprobleme, deswegen bei mir sehr gut mit den Beinen so. Man kann auch kleinere Schritte machen. Bei mir hilft mir so, weil die so, man sieht ja, ich brauche kaum Kraft in den Armen. Das ist sehr praktisch. Und noch einmal. Dann muss ich jetzt den Griff wieder hoch machen. So kommt man nicht sehr schnell hoch, aber man kommt hoch. Und die schwachseite Ist gar nicht kompliziert. Fuß raus. Back. Weil das stört sonst das Seil hier. Ah, ich drehe mich. Dann hier machen wir das Seil oben auch raus, die Umlenkung. Die Umlenkung ist raus. Dann der Griff, nicht vergessen, sonst bleibt er oben. Und dann ist nochmal abseilen mit dem Griff. -Gri ben Christoph hat es probiert und ich glaube, er fand das super toll. Das geht, das funktioniert, auch mit wenig Kraft. weitere Informationen gibt es auf eichernchen.fr und ansonsten danke an Olivier Saman für die Bilder.